Willkommen Leute zu einem neuen äh, zu einer neuen Aufnahme Session mit unserem Kumpel Raxilia. Genau. Also, ich hoffe, man hört, es, warte mal, ich mache das so, dann kann man es eher hören. Und dieser Spacken ist ja gerade in mein Geh raus. Raus. Sagte raus. Da mach Tür. Ich kriege die Tür nicht auf. Ich bin so dumm. Nein. Es gibt nur noch wenige Dorfbewohner. Ich habe schon zwei umgebracht. Hey, Scheiß drauf, das, das Haus. Jetzt ist es Haus. Nein, es ist meins. Das ist mein Denkst du wirklich, das wäre sein Haus? Ja. Das habe ich komplett umgebracht. Oh nein. Ich habe. Ach jetzt wollte ich doch noch wieder umstellen. Ich hoffe, das geht noch so. Ach oh, Gott sei Dank. Was? Dass es wieder so ist. Hä? So. Oh, ach so ist Oh, wow, ein Glas noch. <lacht> Geil, wir haben ein Glas drin, okay. Ein jemand. Was ist das für ein weißer Block? Ähm, ein Block. Snowbrick. Damit kann man dann so, äh, so wie man dieses, Stone äh, Stonebrick, äh, Stonebricks da machen. Ja, ja, Also. Ach wie fett. Das sieht fett aus? Ich weiß. Okay, ähm, fett. Wer hat hier Holz geklaut? La Nein, ich habe. Oh, ich komme mir mal so eiskalt hier nicht durch. Einfach Rechtsklick, warte mal. Ich habe ja noch Lanter Laternen und die sollte ich mal hier hinsetzen. Was für Laternen? Ja, das sind. Da gibt es nicht mehr diese normalen Fackeln. Alter, mir sind die Sounds gerade. Achso, ich kann es ja hier leiser drehen, das ist bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders kannst du mal aufhören daran rumzudrehen? Ja es geht doch schon so ich mache das blind legst einfach wieder dahin brauchst du jetzt nicht heben hey wir können ja eigentlich schlafen, wenn ich schlaues. ich schlaues es hey ja genau, voll aufdrehen, drin, was ist denn jetzt? jetzt sogar noch laut genug und fast aber oh, wieso ruckelt es gerade so so das ist, weil ich die so witzig fand. Was? Was? Lol. Okay, ich glaube, das hier mache ich aus, ähm, weil das, da bricht die Framerate ein bisschen ein und dann drehen sich halt die Item. Das ist trotzdem so. Was ist gerade los? Hm, das ist eigentlich alles. Eigentlich sollte es normalerweise richtig gut laufen. Ich weiß. Jetzt mache ich mal auf gering, also jetzt wundert es gerade ein bisschen. Normalerweise müsste hier ja eigentlich... What the fuck ist los? Ähm. Bewegung geht auf 18 frames runter, Und wenn ich mich laufe, geht es ganz runter. Also... Ähm. Da stimmt irgendwas gerade nicht. Nee, selbst jetzt geht die Framerate beim Laufen runter. Was habt ihr gegen Laufen? Spiel was? Ist mein Haus zu groß oder habe ich zu gute Sachen im Inventar? Ich würde mal sagen, bis gleich, Leute. Okay, hallo. Ich bin wieder da nach kurzem Ding. Jetzt sollte eigentlich. Jetzt sollte es eigentlich flüssiger. Hallo. Glaub, was geht hier ab? Eine, eine was Frage. geht hier ab, ihr Arschleier? Was wollten ihr hier bei mir? Ich kapiere euch nicht. Bau, bau jetzt mir noch so ein Teil. Gerade weil mir weil ich, ich euch hasse. Ja. Gewehrt Diamant. Das heilige Diamant auch wieder rausmachen. Ja. Oh. Wo ja. ist Ich dachte schon, what the fuck ist jetzt passiert. Okay, ich will jetzt erstmal Holz sammeln gehen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Doch ein Block. Ja, aber ich will nicht von diesen Feldern, meine ich. du Feldgammler dieses hier ach so das ist das was ich abgeerntet habe genau und die anderen muss ich auch mal abernten also nicht. Hm, okay Jetzt mach ich. ich hoffe es sind keine Krokodoks mehr da. Krokodox, ah das sind nur Hippos ich hab die Mob noch nie gesehen Krokodoks sind die Krokodile und Hippos sind die den Nilpferd. die ziehen ganz schön mal an. Nein, habe ich schon mal ich habe mich schon mal gegen drei Stück gegen gewehrt ich habe Gott. Sinn, ja. Schade. Aber da hatte ich noch ein Diamantschwert. Also. <lacht> Nein, Knochenschwert. Nein, das ist doch das nee, nee, das war's Knochenschwert genau. Das ist so gut ungefähr wie ein Eisenschwert. Also. Oder so gut wie ein Goldschwert. Keine Ahnung. Firestone vielleicht, was weiß ich. Halten wir auch so lang. Keine Ahnung. Also da kenne ich mich nicht so gut aus, musst du wissen. Wieso höre ich denn jetzt gar keine Sounds mehr. Habe ich die dem ausgedreht? Oh, ich habe es vielleicht jetzt für euch auch ein bisschen zu leise gedreht. So. Früher hat man noch bei jedem Schlag auf irgendein Block klopfen und ein Geräusch gehört. Das fand ich noch besser. Nicht mehr. Mhm. Die Hippos sind schon weg wegen der Dunkelheit. Ich sollte auch gehen. Wenn die Mumien. Ja nee, weil im Dorf sind dann wieder die ganzen Mumien und so. cool, will ich auch sehen. Was ist das? Ein Gastrohr? Ein Speer. Schade. Wäre so ein feige Pfeilgiftfrösche. Es gibt doch äh, Den kannst du ja auch ein Spuckrohr machen. Ich mach hier einen und baller Pfeile raus. Dafür muss ich erstmal in den Dschungel. Hier in 1.2.5 gibt es schon einen Dschungel. Das weiß ich auch. Woher? Ja. Das weiß ich. Habe ich es dir mal erzählt oder hast du es bei mir gesehen? Ich habe schon 1.2.5 auf äh, Du weißt, dass in 1.2.5 damals noch gar keinen Dschungel gab. Das ist ein ganz anderer. Das selbst, glaube ich, gemacht. Ich weiß. Oh, hey. Ich dachte, wir sind jetzt schon raus. Sie sind hier gar keine Monster. Lol, ich denke. Geh weg. Geh doch alle raus, bitte, bitte. Wo ist der Weiße? Hat er sich verpest, oder? Hm zack, zack. Jedi-Fell. jedi je hab ich gehört. Treibsand. Zack, zack. Oh, daraus will ich auch was Nettes bauen. Nämlich hier noch Icebikes mit. Wann kannst du sterben? Auf Wie? Auf einem Block oder auf zwei Block in der Höhe? Wie jetzt? Bei dem, bei dem Treibsand. Das weiß ich noch gar nicht. Ich bin noch nie in Treibsand hm. gestorben. Schleimha Nein, bitte nicht. Jetzt haben wir Holz. Ich wollte eigentlich das Rohholz behalten, ich Idiot. Nee. Ah. Junge, geh doch schlafen. Nein, ich will noch ich will die Mumie nicht suchen. Theoretisch müssten beim Friedhof welches spawnen. Da Mumien. Aber wo ist der Friedhof? Da müssten ganz viele spawnen. Ich habe hab einfach den Friedhof zugemacht. Und wie gesagt, diese, in diesen Fri äh, Grabstein spawnen so Viecher. In der Wüste sind es Mumien, ansonsten sind es Zombies. Ich wette, die ziehen alle in dein Haus, weil es so riesig ist. Ja, und weil es so hell ist. Sollte ihn. Nein. Oh. Ich bin egoist. da wohnst du schon was, ist das? was? Ach so, du hast einen so. nein der ist schon drauf da wohnen doch auch Leute drin was wollt ihr wieso kommt ihr dann zu mir <lacht> wahrscheinlich sind alle Häuser voll und die Pflanzen sich fort die Schweine <lacht> ey komm ich muss ich glaube ich musste neue Häuser bauen <lacht> Wo hier schon? genau hier ist hell und da wohnt ach da ist keine Tür die sollte ich vielleicht mal austauschen. Wie austauschen? bei hinballern? Ja. Du? Hier sind überall. Ach, die haben die wahrscheinlich die Zombies, die Türen weggeballert. Okay. Wissen wir, was wir tun können, wenn wir jetzt gleich schlafen gehen. Und hier grab ich den ganzen Sand und den ganzen Gravel weg. Ich hab's schon gehört. Ich hab ihn schon gehört. Irgendwo hinter mir. Ich höre dich ganz laut. Da. Ja, guck ich. Oh, komm, komm her komm her. komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Oh. Komm her. Ja, erst mal was. Am besten das verrottete Fleisch da. Ja, ich hab noch mehr, warte. Ich hole das gleich ganz aus der Kiste. Oder ich müsste noch mehr haben. Ja. Das war ein Witz eigentlich. Damit du verstehst du was ja nicht. Ne? Ah, was? Nix? Yes. Ich hab nur nicht So, und jetzt müssen wir kurz warten, bis der Hunger vorbeigeht. Weil sonst bringt dieser ganze Trick nichts. Verrottetes das Fleisch zu essen. Das ist halt das, wo muss warten und du kriegst das auf die Schnauze. Oh. Hey, was blutest du hier? Mein Haus voll. Putz weg. Putz weg. Putz weg. Nicht noch mehr, ach du, voll du. was machst, guck, guck mal, du machst ja alles Dreck, ach oh, du bist einspannend, jetzt, jetzt ist, ah, da ist der den Weiße, den da. Jetzt der der weiße da. da, jetzt ist der, Arbeitet kannst du Handeln eigentlich, hm? ach nee, ist 1.2, was? Ich bin, äh, bei 1.3 kann man ja handeln, ja, ja, das, davor freue ich mich schon, ach, ich wollte doch hier, so, achso, ja, Türen, Türen, Türen, dafür brauche ich Holz, Hey, nein, Spaß aber ein Weizenfeld 30 ich, ich ab das, das, das sind genügend das sind hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 das sind genügend 1 habe ich doppelt gezählt glaube ich habe das ist egal sind trotzdem genügend nein oh, das sind keine Dinge immer wieder verwenden Hey, wieso setze ich nicht zwei Grabsteine in mein Haus? Das wäre die beste Idee seit langem. Platinum eignet. Ähm. Ja, wie ihr schon gehört habt. Okay, nee, das ist. Wenn diese Folge hochgeladen wird, war schon der Livestream am Montag um 18 Uhr vorbei. Ähm. Ja, auch hier mit dem Raxilian. Ja. so ich dachte ich habe gerade nicht gesehen was das war ich nehme mal fünf Türen mit nein keine 6 echte solche voll Idioten lassen sich hier einfach alles einreißen so. der Klempner kommt, ja der Klempner kommt hier ist auch eine Tür Spaten braucht er ja irgendwas dafür braucht er ein Holz weiß ich nicht ich bin mir gerade selbst nicht sicher so das ist, ich werde das ganze Dorf sowieso umbauen die Dörfer sind nein die Dörfer sind immer so scheiße gebaut wir müssen besser generiert werden also darum muss ich echt noch und den Brunnen sollte ich mal reparieren hey, die Fenster da guck mal hoch ja ich weiß Sieht zwar noch ein bisschen buggy aus, aber... Okay. So. Ähm, Sand. Brauch werde ich... Ach, sei nicht Sandstein. Haben wir keinen Sand. Woll. Äh, Eisen haben wir. Eisen. Nein. Egal, dann nehme ich halt Stein. Meine Rockbench ist da hinten. Was für ein Scheißdreck. hey Holz. Sticky's Scrap. Hey. So. Die sollten reichen. Nee, nee, nee. Verpiss dich. Kannst du bitte wirklich kommen und das wegputzen? Bitte. Oh, ey, komm! Was habe ich... Ach ja, genau, hier habe ich die Wolle geklaut für mein Bett. Hier war mal Licht drin. Ja, ich weiß. Daher habe ich auch viel, so viele Laternen. <lacht> Weil die Laternen waren weiß ich gar nicht, glaube mit kloster okay. Weil wenn du normale Fackeln, glaube ich, kannst mit dem Feuerzeug anzünden. Dann, wenn du normale Fackel craftest, dann wird das so eine komische äh, Ding, die nicht an ist. Und man kann sie, glaube ich, weiß nicht mit Feuerzeug oder so anzünden. Und dann hält die aber auch nur eine bestimmte Zeit. Und ich glaube mit Glowstone kannst du dann die Laterne machen. Wieso? ist Das beim Gravel auch so, dass er kaputt ist. Das ist für mich etwas unlogisch. Das ist halt dieser Mod da, den es da gibt. Alter würde ja wieder zurückfließen. Oder halt. Ja, aber es würde ja. Dann wäre ja weniger da. So, auf die Höhe. Ja, weil die Häuser kommt doch, oder? Eigentlich wollte ich da jetzt irgendwie so was, so ein kleines Plateau und dann so mit einer Leiter, aber das wär, ist auch eine oder gute Idee. Oder zwei Treppen, Treppen wäre viel leichter. Habe ich eine Spitzhacke dabei, ich will es eigentlich reparieren, wobei das wird irgendwann sowieso wieder so. Ähm, Gravel. Was mir auch immer auffällt, das sagt kein Mensch Kies dazu, auch obwohl es die deutsche Version ist wieso ist das hier alles so buggy? Also ist so scheiße generiert, meine ich ich hasse es das los, schneller! du bist so <lacht> scheiße, du scheiße komm her, du fucking lass den Arzt in Ruhe, ist der einzige der dich heilen kann sein Arsch sein Arsch, ey. Ach was, es fällt nicht auf Ich muss das alles sowieso noch. Bist du halt zum Arzt, ne? Ja, ich werde der neue Arzt. Das ist auch eine Minecraft-Arztausbildung. Mhm. Ich ziehe den die Schaufel über den Kopf, sag du weicher und ja fertig. So, so geht man auch mit Kindern um, hallo? Ich, ich verstehe heute noch nicht, warum ich meine Kinderarztpraxis-Lizenz-Dings äh, da verloren habe. Leute sind einfach nicht offen für neue Ideen. Hm. <lacht> <Alter>. <lacht> Kinder verkloppen. Los. Das macht doch Spaß. Nein, macht's nicht. Ach was, wieso denn nicht? Gehst einfach mal so in die dunklen Gasse und verklopst ein paar kleine Kinder, die yogi gi -Oh! zocken. <lacht> sollten sowieso andere Sachen tun. Zocken? Ja, ja. zocken. Ich dachte gerade, du wärst ein kleiner. What the fuck, wie schnell... so, ja, der war schon beschädigt. Ah, komm. Ich will das alles ein bisschen... Ach man, ich will nicht immer das ganze Dorf immer so schön machen. Das ist das Einzige, was mich nervt. dass sie um. Ja genau, ich verlasse das geile Dorf hier mit dem viel guten Futternahrung. Kannst du auch mitnehmen, muss ich aber da alles wieder aufbauen, kein Bock. Ich habe das Haus da gebaut. Wow. Komm, es ist ein cooles Haus. Es ist ich groß. Ich kann das nicht. Ja, wobei ich habe das ja Ding. Das ist einfach nur eine größere Version von dem vorherigen Haus. Also wobei, Nee, eigentlich nicht. Es war zwar auch, nee, es war kein Eckhaus. Es ging, guck, es ging genau bis hierhin. Also das war dann schon die Außenwand. habe ich das ganze fette Ding da noch dran gebaut. Einfach so, mal so. Ja. Ne? Nichts vor ein kleineres Bauen oder sowas. Nee, wir stürzen das gleich ins heiße Wasser. Ist doch klar. Äh, heiße Wasser? Oder kalt.